Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. In dem Video möchte ich euch die Ausrüstung zeigen, die ich auf meiner kleinen Overnighter-Tour gemeinsam mit dem Tiroler dabei haben werde. Ich bin jetzt noch vor der Abreise, das heißt, das Video ist etwas Zeitverzögert, <lacht> bis ihr das seht, aber ich möchte euch natürlich zuerst die Tour zeigen, bevor ich euch die Ausrüstung dazu zeige. Ja, dementsprechend. Schau euch jetzt mal um und zeige euch mal die Ausrüstung, was ich so mitgehabt habe. So, ich habe das mal alles da bei mir auf meinem Bett ausgebreitet, was ich so an Ausrüstung mitnehmen werde. Ähm, werde dann von rechts nach links durchgehen. Ähm, ganz links sind so daher vorne dann noch die Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt für die Tour brauchen würde, aber für euch, damit ich euch alles dann zeigen kann. Aber fangen wir jetzt erstmal rechts an. So, wir haben hier meinen Rucksack, der eigentlich auf all meinen Touren dabei ist. Von Exped ist ein sehr einfach gehaltener Rucksack mit einem sehr einfachen Tragesystem. Eine geformte Rückenschale und zwei äh, dünne Aluminiumstangen für die Formung. Ansonsten äh, noch ein, eine Deckeltasche. Ansonsten keine zusätzlichen Außentaschen, alles andere ist nur in einem großen das ist für mich aber auch richtig, das passt, funktioniert für mich. Dann haben wir natürlich meine Trinkflasche, meine Edelstahl Trinkflasche, gemeinsam mit dem ähm, Topfständer, äh, wo ich dann unten meinen Trangia Mini reinstellen kann. Diese beiden äh, passen dann auch hier in diese Flaschentasche, die kennt ihr ja eigentlich auch schon aus meinen ganzen Videos. Das ist so meine Basisausrüstung. Hier natürlich noch meine beiden Messer. Mein Victorinox äh, und auch mein Tauchermesser, das ich auch mitnehme. Das ist einfach so das, das Arbeitsmesser für die gröberen Sachen. Dann natürlich Topf mit Deckel. Mein Trangia Mini, so wie üblich. Ähm, ich habe noch hier eine kleine äh, zitronella Kerze mit, äh, einerseits um die Gelsen äh, für, am Abend zu vertreiben, andererseits vielleicht auch um einfach ein bisschen ähm, gemütliches Licht zu haben. Meine Tasse für Tee etc. etwas zusätzlichen Spiritus, der Kocher ist voll gefüllt, aber noch hier etwas Spiritus ist nochmal etwas mehr als eine -tran komplette Trangierfüllung. Ähm, Zudem werde ich euch noch ein eigenes Video machen, das ist nämlich ein neues Schätzchen, was ich in, meinem, ähm, ja, in meiner Ausrüstung habe. Das ist ein äh, Hobokocher aus Edelstahl, den werde ich euch dann aber in einem separaten Video noch etwas näher vorstellen. Dann geht es weiter mit der persönlichen Ausrüstung, das heißt das große Erste-Hilfe-Set, das muss natürlich immer mit dabei sein, kommt in den Rucksack. Noch etwas ähm, Kinesio-Tape, äh, falls ja, mein Knie mal wieder etwas Launen macht. Ein kleines Erste-Hilfe-Set für die Hosentasche, seitlich für die Beintasche. Dann haben wir Regenschutz, ist ein Poncho, den ihr zum Beispiel von meinem Video auf der ähm, auf die Kindhaler Hütte hinauf, die Weichtalschlucht Dort hatte ich den in Verwendung. Zusätzlich noch Reg ein Regenschutz für den Rucksack. Dann ähm, Wasserversorgung. Mein Soja Squeeze Mini. Äh, mit der Spritze zum Rückspülen wird es wahrscheinlich nicht erforderlich sein, aber vorsichtshalber nehme ich sie mit. Dann noch zusätzlich der Wasserbeutel für den Soja Squeeze. Und hier noch Zahnbürste und Zahnpasta zum Zähneputzen am Abend und in der Früh. Und hier haben wir noch etwas Paracord, sind ca. 5 Meter, schadet nie wenn man das mit hat. Jo, Dann geht's weiter. Für den Abend bzw. auch zum Schlafen ein Pullover, einfach als zusätzliche Wärmeschicht. Es wird jetzt nämlich schon ziemlich empfindlich kalt in den Nächten bei uns. Dementsprechend noch etwas zusätzlich Wärmeisolation mit dazu. Meine neue Stirnlampe, meine LEDLenser lenser xeo XEO19R, auch dazu gibt es ein eigenes Video, das akku dazu und meine bewährte M30 Triton, die mir schon viele gute Dienste geleistet hat auf diversen Nachtcaches und auch äh, diversen Camps, wo ich schon so unterwegs war. Uh, natürlich mit frisch genadenen Batterien. Noch eine Notlampe. Das ist so das allerletzte Notbackup. Uh, eine zweite, vergleichbare, ist dann auch nochmal im großen Erste-Hilfe-Set mit drinnen. Dann kommen wir auch schon zur Schlafausrüstung. Mein großer Schlafsack, der Carinthia Defense 4. Ich denke, den brauche ich nicht näher vorstellen. Der dürfte allen von euch, die sich mit dem Thema übernachten draußen Beschäftigen ein Begriff sein ist eigentlich der Standard glaube ich, den die meisten irgendwo im Schrank zumindest haben und kennen. Ähm, dann meine Hängematte mit Tab, mit ganzem Aufhängersystem, ähm, sechs Heringen fürs Tab und so weiter. Sehr leicht auch, sehr kompakt. Meine Isomatte für die Hängematte, ähm, dann nochmal etwas persönliches Zeug. Ein paar Taschentücher, nachdem ich mir letzte Woche eine ziemlich böse Verkühlung eingefangen habe und das Schnupfen noch nicht ganz weg ist. Äh, etwas Toilettenpapier, was man halt so für den persönlichen Bedarf ein bisschen braucht. Und der Rest ist jetzt eigentlich nur mehr für euch. <lacht> Tatsächlich, weil jetzt kommen wir zu meiner Foto- und Videoausrüstung. Äh, ich habe hier mal mein Privathandy, das Sony Xperia Z3 Plus, das ich für... Sehr viele meiner Aufnahmen verwende. Ähm, jetzt gerade verwende ich zwar mein Firmenhandy, aber das kommt mit. Das Firmenhandy bleibt zu Hause natürlich. Ähm, mein Mini-Stativ für die GoPro. Ich habe hier dann noch die GoPro Hero HD2, mein Ansteckmikrofon, ähm, das äh, kleine Kondensatormikrofon von Sony, das man direkt ans Smartphone anstecken kann. Mal schauen ob er das scharf stellt. Eher nicht. Ähm, ist auf jeden Fall hat direkt einen Handy den Anschluss, den man auch am Smartphone hat, dementsprechend kann man das direkt gleich verwenden. Gut, ähm, dann natürlich Ersatzbatterien, Ersatzakkus für die GoPro und für meine Spiegelreflexkamera, Ersatzspeicherkarten und Ersatzbatterien für die Stabtaschen am BDM30. Ein akku mit 12.000 mAh, falls doch das Handy mehr Strom braucht, als ich erwarte. Und zu guter Letzt noch meine Spiegelreflexkamera, die Canon EOS 5D Mark II mit dem 28-300 bis 300 mm Universal Zoom von Tamron und die 50mm 1.4 von Canon, das ist die, die Lichtwaffe. Das Lichtstarke Objektiv dann für die Abend- und Nachtszenen im Lager und eventuell auch für den Lost Place. Und zu guter Letzt noch mein Sirui-Stativ-Dreibein mit ähm, dem joby kugelkopf auf den kann ich dann sowohl meine spielreflexkamera als auch das handy mit einem adapter montieren den ich dann euch noch mal separat auch vielleicht irgendwann mal zeigen werde ist jetzt bei dieser ausrüstung hier nicht dabei ja leute das war im großen und ganzen jetzt meine ausrüstung die ich auf dieser tour mit dabei haben werde ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges für mich vergessen. Wenn ja, werde ich mich später ärgern, aber dann ist es halt so. Ähm, ansonsten wünsche ich euch ja, viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich und ähm, hat euch was gebracht, dieses Video. Und vielleicht werde ich dann auch den einen oder anderen Gegenstand äh, aus meiner Ausrüstung noch mal in einem eigenen Video noch mal genauer vorstellen. Ähm, ansonsten passt das für dieses Video und ich wünsche euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.